Noch ein ja, es ist super früh, halb fünf und gehen heute Kajakangeln an der Elbe in Hamburg Affen. Warum so früh? Weil es wird heute nochmal über 30 Grad und es wird zu warm. Bin gespannt. Letztes Mal war erfolgreich, aber es war wirklich nicht einfach und wir haben fast nur kleine Zander gefangen. Ich hoffe, es wird besser, dann wir die große. Hey. Wir sind direkt an das Wasser. Pop! Um besser klar machen für 90er. Genau. Aber jetzt Fisch? Ja, genau, deswegen. <lacht> Gerade im Wasser und anzeigen gehabt. Du bist aber klein. Ja, Fisch. Okay. Ja, dann da. Ja, aber klein. Nein. Klein, ja. Ganz kleine. Aber, zweiter Biss, erste Fisch. Zander? Zander? Ein Mini-Zander. Also, wieder ins Wasser. Ganz kleiner Zander. Auf dem den Feiertag getarben. Das ist ein sehr gute Killer für Zammer, weil er hat zwei Schwanz und macht viele Vibrationen auch super langsam bei den vertikalen Ja, weiter so für die Große. Ha, ha, ha, ha. Ich hab meinen Biest gehabt und dann 20 Stunden später. nehmen. Diese Dieses ist schon schön. Schöne Biest, aber Mediziner. Ah, Zander ja, <lacht> das war ein Monster. <lacht> Monster Zander. Es ist jetzt super warm, ganz windig auch, als geplant. Und ja, ein eine gute Hose jetzt. Also kein Biss seit einer Stunde oder fast. Ja, ich glaube, es ist fertig heute. Haben alle ein paar Zander gefangen. Leider nur kleiner. Aber es hat Spaß gemacht, ein super Wetter. Ja, einen schönen Tag. Also ich wünsche euch viel Erfolg, Petri Eil. Bis zum nächsten Mal. Bon Pech. Tschüss. Perfect. Bye.